Nur wenige Schiffe dümpeln im trägen, schwappenden Wasser vor sich hin. Gerade mal ein halbes Dutzend, obwohl der Kriegshafen ein Vielfaches fassen könnte. Eines der Schiffe wird nur notdürftig in Stand gesetzt. In den Matrosen und Seekriegern, denen ihr begegnet, spiegelt sich der Zustand der Schiffe wieder. Manche wirken nachlässig, bei Einzelnen würdet ihr schwören, dass sie am helligen Tag betrunken sind und kaum einer erhebt sich, um einem vorbeileilenden Offizier zu salutieren. So, fahrt ihr mit eurer Aviander in den Hafen von Pericom ein. Der Kriegshafen selbst noch abgezäunt, abgeschirmt mit einer großen, hohen Wand. Ein Oktagon, ein achteckiges, was sich dann so ein bisschen weiter im Westen des Hafenbeckens mitten in, ja wie eine Insel mitten in das Wasser, in, das, in den Ozean erstreckt. Aber ihr macht irgendwo im Süden fest und könnt dann von dort aus über die stege ja, in richtung der stadt blicken zulamin schaut sich zu der admiralin um Nun, oh, dann wohin können wir euch geleiten hm. ich werde ich bin mir nicht ganz sicher ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir eure Rückkehr gleich allgemein bekannt machen sollten. Das Vielleicht hatten wir schon beschlossen. Ich kann nicht ja. einfach wieder zurück ins Oktagon gehen und mit Ernbrand von Hardenfels sprechen. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann, nachdem ich durch Verrat und durch Lug und Betrug auf Rulat gelandet bin. Nun, ja. dann seid gerne noch eine Weile unser Gast und wir holen erst einmal ein paar Informationen ein, oder? Blick in genau. die Runde. Außerdem gibt Bitte. es ja Mittel und Wege dieser, ähm, äh, wie hieß er noch? Man kann ihm ja einfach ähm, einmal in die Gedanken gucken. Dieser Strippenzieher. Nun, ich werde mich erst einmal bedeckt halten müssen, bis die Sache mit dem Steckbrief geklärt ist, richtig? Vielleicht... Werden wir dir andere Klamotten anziehen lassen, mir. Ja. Die Robe ist doch ziemlich auffällig. Mhm. Nun, das wäre sicherlich möglich. Wir könnten auch einen Schelm suchen, der euch ein Bart anhext. Ich Nein, glaube, das, die können sowas. Das lassen wir vorerst. Nun, solange ihr, solange ihr nicht mit den Offizieren der Perlmner Flotte sprecht, solltet ihr euch ein... Pericum normalerweise gut bewegen können. Der Steckbrief von euch ist alt und ihr habt zwar Verfehlungen gegen die Krone getan, aber nun so sehr dramatisch schlimm war es nicht. Ein paar Gefangene befreien. Ja, das hat vor euch noch keiner getan und nach euch auch wieder keiner, aber nun die Steckbriefe mhm. sind längst vergilbt. Solange ihr euch mit eurem Namen zurückhaltet, und äh, meinetwegen einen anderen annehmt, äh, werdet ihr sicherlich nun euch bewegen können. Ihr solltet zumindest nun, nicht mit euren so. Heldentaten herumposaunen. Äh, das glaube ich, ich nicht. Oder meine... die Autogrammkarten. Nun, dann werde ich meine Robe ablegen und als einfacher Söldner nun ja durch die Stadt streifen. Zum Glück kann ich meinen Stab ja verstecken. Die Tochter von Marix kennt dieses Schiff. Und sobald bekannt ist das, Sunday im Hafen eingelaufen ist, wird sie auch wissen, dass wir in der Stadt sind. Ja, aber mir, wenn ich dir einen Namen empfehlen dürfte, Rafim. Nun, ich, ja. ich hatte schon einmal einen Namen in den Schwarzen Land gewählt. Ich denke, den werde ich wieder benutzen. Äh, fortan bin ich Alricio Nintangel. Ein kroatischer ich... Söldner. Ja, Erfällig. natürlich, Rafim. So machen wir das, Rafim. Sehr gut, Rafim. Alricio. Al Jetzt bin ich verwirrt. Also, ich heiße nicht Trafim, das seid ihr. Nein. Habt ihr Diamantes zugehört? Äh, ja, ja, genau, das, das meinte ich doch. Also, warum wollt ihr einen Namen annehmen, den ihr schon einmal angenommen habt, von dem Marix weiß, dass ihr ihr seid? Es wäre doch klug, einen ganz neuen Namen anzunehmen. Ich weiß nicht, zum Beispiel Groschbart. Das ist ein zwergischer Name, niemand wird mich für einen Zwerg halten. Äh, dann nennt euch doch einfach Aldrik. Naja, Aber, was wäre mit Groschbade, Rafim? Nun, wenn ich Marix wäre und ich würde sehen, dass die Aviander in den Hafen eingelaufen ist und ich wüsste, dass Abel mir zur Besatzung gehört, nun, dann würde ich jemanden hierher schicken, um ihn verhaften zu lassen, dann immerhin ist, wird er hier gesucht. Nun, dann werde ich einfach nicht mehr hier sein auf dem Schiff. Das wäre doch das Beste für alle, nicht wahr? Und ich habe Möglichkeiten, mich unauffällig durch die Stadt zu bewegen. Glaubt mir das? Aber mir, so unangenehm ist eure Gesellschaft jetzt auch nicht. Jetzt äh, tut auch nicht so. Wir mögen so. euch alle. Darum geht es nicht. Also weiß ich weiß ja, dass ich beliebt und berühmt bin, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Naja, weil ihr gehen wolltet. Das klang gerade so, als wolltet ihr uns verlassen. Nun, es, wir könnten uns ja in der Stadt irgendwo treffen. Ah, so meint ihr das. Ja, das ist eine gute Idee. Erinnert ihr euch an die Hafenspülung Garafim, wo wir Garafim getroffen haben? Ähm, nein. Die ist da vorne. Guckt Guck, die kleine Kaschemme da. Naja, was hältst du denn davon? Ich gehe zusammen mit Abel mir von Bord und wir nehmen noch ein paar Söldner mit, dann fällt das nicht so auf. Und der Rest von euch geht unabhängig von Bord. Mhm. Wo wir gerade dabei sind. Kapitania, braucht verloren. ihr etwas von mir? An Land, meine ich. Nicht unmittelbar. Ich nehme an, ihr habt eigene Unternehmungen vor. In der Tat nicht, tatsächlich. Ich werde natürlich die örtlichen, ähm, wie sagen wir, Kuriositätenhändler äh, einen Besuch abstatten. Man weiß ja nie, was man findet. Aber nein tatsächlich ich nicht vorrücken, etwas zu tun oder weit von einer Seite zu weichen. Ich denke, wir sollten uns gemeinsam überlegen, wie wir die Sache angehen. Ich denke, ein guter Anfang wäre herauszufinden, wo die Familie Marix lebt, wo ihr Kontor ist, wo ihre Schiffe liegen. Und nun, ja vielleicht habt ihr auch einen, jemanden, mit dem wir Kontakt aufnehmen können? Jemand, mhm. dem ihr vertraut oder... Die Marixes sind in der Nähe vom Pex-Tempel im Norden. Dort ist das Zeughaus und auch die verschiedenen Kontore von Störrebrand, aber eben auch von Klande oder von Marix werdet ihr dort finden. Aber ich möchte nicht, dass ihr zu Marix geht, sondern dass ihr zum Oktagon geht und mit der Admiralität spricht. Ich will wissen, wer für den Verrat zuständig ist und danach meine Position wieder haben. Ähm, aber das könnten wir doch viel leichter haben, wenn wir zu Marex gehen, ihm in den Kopf gucken, denn er ist ja der Drahtzieher. Und... Ähm ich kriege das ganz sicher hin. Dies hey, hängt klar, allerdings davon ab, dass ich hier den A hinreichend durchgestellt bekommt. Der Ventile wirft einen Blick auf Rafim, als wäre das mir eine hypothetisches Problem. Und B, seine Unterstützer, euch weder dabei im Weg sind, noch hinterher sagen wir, Anspruch dagegen erheben. Aber Edis könnte ansonsten... Der Mann ist, wie ich das verstehe, sehr angesehen, nicht wahr? Dies könnte also dafür sorgen, dass wir ein halb Diplomatisch... Halperikum gehört in Marix. Sage ich ja, dass wir hinterher einen schwierigen diplomatischen Stand in der Stadt haben. Wenn ihr ihn auseinandernehmen wolltet, solltet ihr unten anfangen und oben enden und nicht andersrum. Äh, nun, aber wir können doch einfach des Nächtens in sein Haus eindringen. Ich dringe in seine Träume ein, ähm, gebe mich als, ich weiß nicht, wer auch immer aus. Seine vertraute Tochter, ähm, wir haben eine nette Diskussion miteinander und ähm, er ich offenbart weiß nicht, mir wie alles. wie ihr euch vorstellt, in das Haus von den Marizes einzusteigen. Aber das ließe sich organisieren. Noch einmal, ihr habt glaube ich nicht verstanden, wer das ist. Ihnen gehört halb Pericom. Sie sind eine große Händlerfamilie, ehemalige Granten, die aus Anfang nach Norden gekommen sind und die jetzt die Strippen ziehen. Das glaube, heißt, alle Beweise nutzen uns nichts. Ich glaube, Format ihr habt noch nicht wichtig. verstanden, wer wir sind. Das ist kein Problem. Haltet ihr das für hilfreich, wenn wir ihn einfach aus dem Weg räumen? Oder wird jemand anders den Mantel an sich nehmen? Wenn ihr, wenn ihr den Marix umbringt, ist das so etwas wie Hochverrat, weil seine halbe Familie im Magistrat sitzt. Nun, ich frag den ja nur. Nun, selbst wenn ihr als Helden gut gelitten seid und mein Einfluss mag weitreichend sein, vor allem in Perikum und in der Perlenmeerflotte, aber wenn ihr Marix umbringt oder einen Magistraten von Perikum, dann wird selbst der Reichsgroßgeheimrat Rondrigan Palligan äh, euch suchen lassen. Ja, ja, schon verstanden, wir, wir, gehen Option, wir, ge, wir gehen nur Optionen durch. Wenn wir Aber paligan den Brief zeigen ja würden... verschwendet ja. meine Zeit. Ich möchte meine Admiralität wieder haben. Ja, lass mich mal einmal ausreden. Wenn wir Paligan diesen Brief zeigen, der zweifelsohne seinen sein Verrat belegt, dann wird er sich wohl einschalten. Er ist schließlich der Graf von Perigum. So, das, das, das könnt ihr natürlich reden. machen. Dann spricht mit Paligan. Oder wenn wir... Marix überführen, ein Paktierer zu sein, dann sagen wir einfach Ayla Bescheid und äh, Ayla schnappt sich ihn dann. Denn, naja, sie ist der höchste ronra Und, und wir, äh, wir wissen nicht, ob er ein Paktierer ist, das ist eine Spekulation. Vor allem solltet ihr vorher euch der Eure beim Klarten sein, seine Organisation im Sack haben zu können, bevor ihr ihn entfernt. Sonst werden sie sich zerstreuen wie äh, Ratten, wenn das Licht angeht. Egal was wir tun, wir müssen im Kopf haben, dass sobald wir in den Hafen eingelaufen sind, wir sicher nur wenige Stunden haben. Nun, dass wir das Schiff umbenannt haben, wird uns sicher einige äh, genau diese Stunden verschaffen. Aber dann äh, wird das sicher an Mareks Ohr gelangen, dass wir da sind. Dementsprechend äh, müssen wir, sobald wir in den Hafen einfahren, einen Plan haben und diesen schnell ausführen können. Und das mit Rondrian Paligan klang nach einem guten Ansatzpunkt. Ich halte ihn für vertrauenswürdig und die Beweise werden ihn sicher überzeugen. Vielleicht äh, weiß er, wie wir weiter vorgehen könnten, als jemand, der vor Ort sowohl große Macht als auch große Kenntnis hat. Den vertrauenswürdigen Paligan. Komische Sachen habt ihr hier oben im Norden. Nun, er ist immerhin der Rechtssachfolger von Dexter Nimrod. Vor allem ist er der Markgraf, wenn er Remione ablöst. Nun, dann hoffen wir, dass er nicht an Rohayas Seite weilt, sondern hier ist. Mir ist es egal. Nur handelt. Wir sitzen wenn hier schon wieder rum und wir sind schon seit mittlerweile zehn Minuten im Hafen eingelaufen. Wenn er hier wäre, wo würden wir ihn finden? Nun, vermutlich im Grafenpalast. Er liegt auch neben dem Fextempel, Mitte der Stadt. Gut, dann werde ich mich mit den Unterlagen zu ihm aufmachen. Wer ja, Remiona, begleitet mich? Nur, nur zur Information, Remiona äh, ist wesentlich älter und äh, zwar ist sie offiziell immer noch als äh, Gräfin eingesetzt, aber sie lässt die Verwaltung, äh, wenn er denn hier ist, äh, ihren Unter ja, äh, ihren Verwandten, die wesentlich jünger sind, und das ist dann eben Rondrigan, wenn er, wenn er anwesend ist und nicht mit Rohai herumrittert. Und sie weilt dann dementsprechend auf ihrer Bleibe auf dem Gut Marschenhof. ist der Marschenpalast am Dapat. So, aber ihr geht jetzt erst einmal zu den Paligans und äh, sprecht im Grafenpalast vor. Und danach geht ihr zum Oktagon und sprecht mit der Admiralität. Ja. Ausführung. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr wollt, dass ich dort tue. Ihr habt doch gerade gesagt, dass die Mariks zu mächtig wären, dass uns die Beweise dort nichts bringen. Also, was soll ich Ihnen sagen und was erwartet ihr damit zu erreichen? Ich möchte, dass ihr herausfindet, ob der vize vertrauenswürdig ist oder nicht. Ach so, dann kann ich auch ihm in den Kopf gucken. Das ist doch sehr viel einfacher. Im Allgemeinen wird dies für unhöflich empfunden. Das ist doch ein Rechtsbruch. Nun, so oder so, Abelmeer, ihr scheint in diesem äh, Palingan äh, gut zu können. Nun, ich kenne ihn zumindest. Dann verzahre ich darauf, dass Sie die Sache allein im Griff habt. Ich soll allein zum Palik? Nun gut, wenn ihr das wünscht, wenn er mich vorlässt, ohne mich gleich zu Waffen vorausgesetzt. Soll ich mitkommen? Also ja, ja. Ich, ich würde Rafi bevorzugen. Ja, ich bin schließlich ein Ritter des Reiches. Und sowieso was Blödes. Boltax, vielleicht gehen wir beide zur Art Dann haben wir jemanden, der zu Vegan geht, jemand zur Admiralität und äh, Kapitana, ihr wolltet zu Marex. Nein, Letz-, zum der Paligan. Letzte Brief, der letzte Brief äh, an Rondrigan wurde von Boltax geschrieben. Ja. Ich bin ganz dicke mit dem. Ja, um. dann gehen wir jetzt einfach zu viel zu Paligan und laufen einfach los, Freunde. Ja. Ja, ich mir jetzt hier oben. Hier kann ich die ja. Admiralin, wenn sie doch noch an Bord bleiben muss, derweil für einen beruhigenden Tee begeistern. Und am mag nehme nämlich gar nichts an. Ihr hättet es gut, mir den Brief auszubauen, derweil, den, den ich euch gegeben habe als Beweis. Ich komme ungern mit leeren Händen zu einem Reichsgroßgeheimrat. Den habe ich euch schon wiedergegeben. Ah, ich verstehe. Da habe ich ihn wohl verlegt. Äh, ich will hoffen, dass ihr nicht wisst. Ja, aber mir, ich habe ihn. Ja, habe ich ihn doch nicht bekommen. Ich wusste das. Ich habe ihn euch gegeben. Und ihr wenn sagt, ihr, ihr wisst nicht, wo ihr ihn hingelegt habt. Ich, wenn, ich rast wenn aus. Ihr das, wenn ihr das seid, beruhigt euch. Vielleicht solltet ihr einmal das Kloster aufsuchen, um eure Nerven zu schonen. Es ist noch nicht zu spät, besagt den Tee anzunehmen. Ich könnte auch etwas für Linderung schaffen, wenn ihr möchtet. Ja, Kameraden, wir rücken in fünf Minuten aus, habe ich mir. Du wolltest sie nur umziehen. Wenn ich du ja. wäre, würde ich mich langsam bewegen und weniger quatschen. Ich bin gleich wieder hier. Ihr seid mit einem Ritter des Reiches unterwegs. Solche wichtigen Personen lässt man nicht warten. Ich Ich, natürlich, ich bin ebenfalls Ritter, Ehrenritter ist Hausgarert, aber lassen wir das. Ja. Ich bin gleich wieder da, entschuldigt mich. Ich möchte gerne auf Etikette würfeln, um jetzt den feinsten Begriff mir raussuchen, um über Abel mir zu lästern. Was für ein schlechter Ritter er ja ist. Gucken ob mal, ob das gelingt. Okay, ich habe genau null Punkte. Was, welcher Begriff? Heckenritter. Äh, äh, Heckenritter. Ja, der allerletzte Heckenritter, dieser Abel mir. Der allerletzte Heckenritter. Wenn ihr das sagt, Ritter des Reiches. Ja, schrecklich sowas, schrecklich. Oh, ähm, auf dem Rückweg könnten wir da vielleicht bei äh, den Zwergen vorbei. Sie müssen ja hier irgendwo auch ein kleines Viertelchen haben. Äh, ich wollte etwas Material kaufen, um Schnabel mir endlich eine schöne Rüstung anfertigen zu lassen. Äh, ganz nach dem Vorbild von Miras Rüstung. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Zulamin, weißt du das? Haben die hier irgendwie ein Viertel? Oh, ich kenne mich in Perikum nicht wirklich aus. Äh, Admiralin? Es gibt wenige Zwerge. Vor allem beim Ingrim-Tempel werdet ihr sie sicherlich finden. Ah, oh, wunderbar. Nicht? Ach, das ist schon in Ordnung. Kapitan, ja, einen Moment, bevor ich mich äh, an Land aufmache Ja, bitte. Und sie geht ein paar Schotte mit ihm. Ja, Benito wird schon mal aber mit ihr gehen, äh, seinen Sachen einpacken gehen. Zum einen, ich werde mir wohl eine lokalen äh, Gardisten ausborgen, nur für den Fall der Fälle, dass jemand Ideen bekommt. Für euren Besuch in der Stadt, ja? Ja. ja äh, äh, vermutlich werde ich man Mann bitten, sich uh, unauffällig zu kleiden. Zum anderen, soll ich Vorkehrungen treffen für den Fall der Fälle, dass wir den maleks aus den Weg räumen müssen? Oder glaubt ihr noch an äh, eine Lösung? Ich glaube, dass wir uns hier sehr in Acht nehmen müssen. Gerade deswegen finde ich es auch gut, wenn ihr einen Leibwächter mitnehmt. Denn ihr könnt zwar wahrlich auf euch aufpassen, aber ich möchte nicht, dass ihr wegen eurer Zauberei hier verhaftet werdet. Ey deutet dies als ein Ja und bereitet mich vor. Sie verdreht die Augen, aber sagt nicht Nein. Keine Sorge, ihr werdet unterrichtet, befragt wirklich bevor ich dort schalte Okay, und dann sind wir hier fertig ihr, ja, möchtet ihr sonst noch irgendwas tun oder geht ihr vom bord bevor also, ich von wort geht würde ich nur mal afim ich werde nun einen zauber wirken der mich vor nun ja den augen von neugierigen leuten verstecken wird Denkt mhm. einmal daran, ich bin bei euch. Ich bin immer bei euch. Ja, ja wartet, wartet. Ich muss eben noch meine Orden holen. Wo liegen die denn nochmal? Ja, Scheiße. Nicht, an an diesen Bären, Bären gehangen. Ja, Mira. Perfekt. Mira. Danke. Ich möchte einmal zu Mira rennen. Meine ganzen Orden. Ja. Da ist wahrscheinlich so ein klimpernder Sack. Mhm. Nee, nee, wir hatten gesagt, sie hat die am Halsband, weil sie ein gutes genau. Mädchen oh. ist. Ja, ich nehme meine Ich hasse Ordnung. euch aber oh. Ich möchte mir anfangen, einfach alle Orden, die ich mal irgendwann im Mittelreich gekriegt habe, mir anzuheften. Äh, ja, du ich aufgeschrieben. du hast es aufgeschrieben. Ich ziehe, ja, ich ziehe, ich ziehe meine ähm, rote Schärpe von Rondra an. Oh. Äh, gelbe. Gelbe. Äh, gelbe. Ist gelbe. gelb. Und mein, mein äh, Reichsorden. Oh, Den Sozial, ich... Äh, Sozialstatus <lacht> steigt, irgendwie drei oder vier Punkte. Klingt gut. Naja, also, äh, Bultax, Herr Boltax, es fühlt sich so an, als äh, bräuchte ich einen Knappen. Oberritter oh, des Reiches, ähm, ich denke, dieser Kretin, da wäre ein optimaler Knappe. Und ich weise einmal auf mir Es ist der Reichsorden der dritten Klasse am Band Falls sich jemand ich, fragt. Ja, ja, ich, ich hat auch rein. die... Gut zu wissen, nee, aber. Ich habe mitgeschrieben. Außerdem so die kaiser schwerter Nee, nee, das hat er verwettet. In, nur in Gold, nicht Achso. in Bronze. Oh, nein, ich habe sie, okay. hab sie einmal äh, flippen lassen über die Kanäle von. Ähm, ja, Wobei ich du denn hast aber, du hast es auch. nicht Nein, mehr. aber ich habe sie mir zurückgeholt durch ein Wasserelementar. Sicher? Ja, tatsächlich damals. Ich erwähne nochmal, dass ich euch hasse. <lacht> <lacht> also ähm, bei der gelben Schärpe der rondra bin ich dabei. Das ist der erste Orden, den ich hier gekriegt habe. Zur Meine Rundra Ohren wurde leider gefressen, aber den ja, genau. dürfte ich noch haben. Gut, ich würde derweil einen, während ich alle beschäftigen, die Ohren sich anzubamseln, würde ich ein Ignorantia ungesehen wirken und zwar in der Variante zweimal äh, zwei Wirkungsdorf verlängern und mir dabei Zeit lassen. Es gibt eine Erschwerung von plus 5. Der Ignorantia, du bist nicht unsichtbar, du bist einfach nur uninteressant, ne? Genau, ich tauche und nicht beachtet und okay. äh, solange ich von mir aus mit irgendwelchen Leuten interagiere. Cool. Also da hättest du jetzt keinen Zauberer für gebraucht. <lacht> da hättest du jetzt einen Chippy für gebraucht. Ah, verdammt. Äh, ja gut, er ist eine Misslung, Wack die Auswirkungen. Ja, du bist super interessant für alle. <lacht> <lacht> Dann du kommst gar nicht okay. aus dem Hafen raus vor lauter Bettlern und Händlern und Straßenkindern. Oh, ihr habt euch auch zurecht gemacht. Abelmia! Oh, oh na ja, naja, naja, also eure Wampe, die steht ja schon etwas hervor in diesem Outfit. Aber Denkt ihr wirklich, dass diese Überkämmung eure wachsende Halbglatze verdeckt? Ja, die ja, halt ja richtig, richtig anders aus. Denn ich muss sagen, sie ist gleißend offensichtlich. Kann man eigentlich mit Zauberkontrolle, dass sie erfallen haben? Weiß ich gar nicht. Zuf, also, ja, selbstverständlich, du kannst Bei einem, einem Patzer Patze also, Patze. erlaube ich das nicht. Äh, bei einer normalen Probe, die misslungen ist, ja, ah, beim Patzer nein. Alles klar. Kommt so, wie viel dann. Wirkungsdauer hast du? Ich habe verdoppelte Wirkungsdauer, der dauert jetzt wie 20 Minuten. Ähm, Meister, Meister Abel mir, Meister Abimir, mir, soll ich euch irgendwas holen? Ich nein, geht weg. Bitte. Wer seid ihr überhaupt? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin einer von den Jungs hier. Ah, schön für euch. Äh, euer Name? Erik. Ah, Erik. Nein, ich brauche nichts. Äh, äh, kümmert euch doch um das Deck hier. Das muss ordentlich die werden. Sieht furchtbar ja, Und nicht herumfallen rum, so zwei, drei Leute aus den Segeln. Oh, äh, Meister Abel mir. Ihr seht ja heute wieder besonders gut aus. Im Moment, ihr habt da noch eine Strähne. Lasst mich die einmal. Lass, lass uns gehen. Aber mir. Ihr hättet euch ein Bad anhexen lassen sollen. Wirklich. Das hätte euren Terror Komm, unterstrichen. Kommt, kommt endlich. Ich will hier raus. Könnt okay. ihr aufhören, dauernd Abel mir zu sagen? Geht weg von mir. Ja, stolperst du so ein bisschen von dem Steg herunter auf die ja, befestigte Keilmauer und kannst wohl erkennen, wie vor dir ein ungefähr 50-jähriger Maraskaner steht. Sein Alter ist nicht unbedingt das Interessanteste, vor allem weil es auch nicht richtig erkennbar ist. Aber er wirkt schon alt, auch wenn er nicht so viele Falten hat. Er hat auf alle Fälle rote Haare. Das macht ihn äh, zumindest merkwürdig. Und äh, er steht vor euch, nickt dir höflich zu und auch den anderen Helden, wenn sie dann runterkommen. Ah, willkommen in Perikum. Äh, Mit wem haben wir das Vergnügen? Mein Name spielt keine Rolle. Ich bin hier im Auftrage von Ola Marix und ich möchte euch ganz recht herzlich einladen, sein Kontor zu besuchen, ein gemeinsames Essen, Speis und Trank. Ihr seid für eure Großtaten im Perlenmeer und aufgrund der letzten letzten Vergangenheiten hoch angesehen und bei uns eingeladen. Damit drückt er dir aber mir einen großen Umschlag, versiegelt mit dem mit dem Wappen eine graue Sphinx. Drückt er dir in die Hand und verbeugt sich höflich vor euch. Oh, das ist aber nett! Dann wird das ja doch ein ganz schöner Ausflug. Nun, hm, wir werden sehen, ob wir Zeit dafür haben. Bisweilen richtet die meinen schönen Gruß aus von das den Welt. Ja, er guckt ja, ja. sich noch einmal höflich vor dir und äh, dreht sich dann um und äh, geht. angemessenen Schrittes. Nun, wollen wir das gleich lesen? Ich denke nicht. Wir sollten erst äh, den. den, äh, den Markgrafen aussuchen. Natürlich, wie es sich gehört für uns gar feine ja, Herren. Dort in ich glaube, dort in geht es. Vermutlich möchte er uns ohnehin nur erpressen. Naja, da wäre ja nicht der Erste in diesem Leben und auch nicht der Letzte. Ja, ja eines jemand, nach dem anderen. Jemand darf eine Gassenwissenprobe würfeln. Ich sie euch um drei Punkte, weil ihr grobe Informationen von. Ich war auch schon mal hier. Habt. Ich war ja auch schon mal hier, glaube ich. Ja. Für dich ist sie dann weiterhin erleichtert, für die anderen nicht? Moment, ähm. Rafim und ich waren auch schon hier. Ich auch, aber er will ja, ja. vorlaufen, ich halte ihn auch nicht auf. Oh gut, okay. Ich möchte nur noch ein also Protokoll gegeben haben, dass ich nicht da bin. Das, was ich mal nicht wusste. Hm, okay, Ganz überfallen werdet oder so. Oder mich braucht. Das ist, wahrscheinlicher das ist. Das passiert sowieso nie, dass man dich braucht. <lacht> Hör mal, Froster, dein Kühlschrank wachsen gleich Beine. Mhm.